Liebe Freunde, das ist schon ein Fang. Hallo. Herzlich Wir unsere uns traditionell mit zum traditionellen Treffen. Wir treffen uns traditionell mit den Kameraden der von Rotweil. Das beruht äh, auf einer langen Beziehung, jährlich treffen wir uns, tauschen uns aus, äh, besichtigen was, sitzen zusammen und pflegen einfach die Kameradschaft. Also nicht nur Feuerwehr ist ein Teil der großen Städtepartnerschaft Bruck-Rotweil, aber es gibt noch viele, viele Verbindungen bis hin zu einzelnen privaten Familienverbindungen. Heute haben wir Highlight am Morgen, die Besichtigung der Baustelle für den neuen Bahntunnel durch den Bötzberg. Ich finde, das ist eine beeindruckende Baustelle, eine Baustelle nach Schweizer Präzision, muss man, muss man einfach sagen. Ich finde es sehr wichtig, dass eben auch über Generationen hinweg solche Bräuche, das ist ja schon Brauch, gepflegt werden. Und vor allen Dingen freut mich das auch heute, dass sehr viele junge Leute mit dabei sind, dass es auch weitergeht mit dieser Freundschaft. Und das sind einfach Verbindungen über Landesgrenzen hinweg, Regierungsbezirksgrenzen hinweg, einfach Feuerwehrkameradschaftliche. Treffen und Freundschaften, die sich aber ja auch noch in vielen anderen gesellschaftlichen Gruppierungen fortsetzt.